Life Matters, darum gehört Halle 1 da in Euroshop 2023 der Aussteller im Bereich Expo- und Event Marketing, also der Profis aus der Life Experience. Sie zeigen Lösungen und Neuheiten im Bereich Ausstellungsbau und Inszenierung von Markenwelten. Und wie man sieht, sind hier Profis am Werk, die wissen, wie man mit dem Mix aus Architektur, Material, Raum, Farbe spielt und so Blickfang erzeugt. Gross im Trend sind weiterhin die modularen Messebausysteme, die einen schnellen Aufbau ermöglicht und wirklich flexibel können eingesetzt werden auf verschiedenen größe also Flexibilität, Skalierbarkeit, Wiedereinsatz, das sind die Themen natürlich auch im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Das aber bei grösstmöglicher Personalisierung, das heisst, man versucht natürlich dort auch mit verschiedenen Wandverkleidungen die Systeme auch entsprechend zu personalisieren. Und dort fällt auf, dass immer mehr aus das Bewegtbild mit einbezogen wird in die Fassaden. Und das in allen Formaten und Formen.